Am Anfang machst du einen Umschlag von unten auf die Nadel. Anschließend stichst du mit der Nadel in den Anfangsring ein, holst dann von unten den Arbeitsfaden auf die Nadel und ziehst ihn durch die Einstichstelle. Als nächstes holst du den Arbeitsfaden erneut von unten mit der Nadel und ziehst ihn durch alle Schlingen.